Was erwartet Sie heute noch? Sie bekommen von mir zuerst einen Aktientipp. Wir reden dann über Energie und nachhaltiges Anlegen. Und als krönender Abschluss bekommen Sie von mir auch noch einen Trading-Tipp, der dann taktisch sehr schnell umgesetzt werden sollte. Willkommen zur zweiten Ausgabe des Börsencocktails der Finanz und Wirtschaft. Mein Name ist Silvia Walter, ich bin Redaktorin im Märkte-Ressort der F&W. Ja, seit der ersten Ausgabe dieses Formats hat sich die Welt drastisch verändert. Auf dem europäischen Kontinent herrscht Krieg. Die Volatilität an den Finanzmärkten ist sehr hoch und es gibt immer wieder Börsentage mit sehr deutlichen Korrekturen. Kommen wir zuerst zum Aktientipp. die wahrscheinlich attraktivste Aktie Schweizer Aktie im Moment, wenn ich meinen Kollegen Rainer Weihofen, der das Unternehmen betreut, zitieren darf: Sika. Es geht um das Unternehmen Sika bzw. um die Aktie von Sika. Das Unternehmen ist in der Bauindustrie tätig, in über 100 Ländern aktiv, verfügt über eine hohe Kundennähe, hat die führende Marktposition, sehr hohe Innovationskraft. Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich. Im vergangenen Jahr lag das Umsatzwachstum bei 17,5 Prozent. Auch für das laufende Jahr soll ein zweistelliger Bereich erreicht werden. Das war natürlich vor dem Ukraine-Krieg. Dennoch, was das Unternehmen auszeichnet, ist eine sehr geschickte Akquisitionsstrategie. Allein im vergangenen Jahr hat Sika sieben Unternehmen übernommen. Dabei sind auch viele kleinere Unternehmen, die eben diese Kundennähe dann sichern. Und Sika ist im vergangenen Jahr ein ganz dicker Fisch ins Netz gegangen mit der MBCC Group. Das ist äh, das ehemalige Bauchemiegeschäft von BASF. Ähm, die verfügen über 130 Produktionsstätten in über 60 Ländern. Aktuell äh, laufen noch äh, die Antragstellungen bei den entsprechenden Kartei Kartellbehörden. Ah, eine kleine Anekdote, China hat als erstes Land grünes Licht gegeben für die Übernahme und auch diese Übernahme sichert die Marktposition von Sika nochmal ab und baut sie auch aus. Eine Ebit-Marge von 15 bis 18 Prozent ist ebenfalls sehr attraktiv. Ich möchte Ihnen aber die Achillesferse nicht unterschlagen, denn es gibt Abhängigkeiten des Bauunternehmens. Und zwar zum einen ist eine Abhängigkeit von der Automobilindustrie vorhanden. Sie wissen das, es gibt auch wieder Stress in den Lieferketten. Und die zweite Abhängigkeit besteht äh, im Bereich der Rohstoffe. Also auch hier äh, eine gewisse Abhängigkeit und natürlich Kostendruck von Seiten der Rohstoffe. Aber ganz wichtig zu wissen, Sika verfügt aufgrund der starken Marktposition über eine hohe Preissetzungsmacht. Was ganz wichtig im Moment ist, bei jeder Betrachtung äh, oder bei der Betrachtung von jeder Aktie. Ich möchte Sie aber auch auf die fw die analyse hinweisen. Dort können Sie noch ganz viele Kennzahlen zu Sika, aber auch zu anderen Unternehmen abrufen. Und wer jetzt dranbleibt, bis zum Ende des Videos durchhält, der bekommt von mir auch noch einen Trading-Tipp. Jetzt reden wir aber über Energie und Rohstoffe. Wir haben es gesagt, Rohstoffe mit einer großen Kursrally im Moment und der Moment hält schon etwas länger an. Deshalb möchte ich jetzt auch auf Energie und Rohstoffpreise zu sprechen kommen und dazu haben wir auch eine Straßenumfrage gemacht. Also mir ja, und zwar das man ein einfach Grund ich glaube vor mit Ergänzungsleistungen dass ich mich schaue, ich mit dem Existenzminimum, was gut geht, aber wenn alles tun wird, dann wird es dann langsam enden. Das ist nur meine Hoffnung, dass die Demo-Weibrisen steigen. Die einzige Hoffnung. Ich selber bin auch abhängig davon. Ich habe auch ein eigenes Geschäft. Das ist Webhosting. Es ist auch voll so energieabhängig. Wenn es ein Blackout gibt, dann kann ich das Geschäft zumachen. Also, dann werden noch viele andere zumachen. Darum machst du ich mir auch nicht Sorgen. Dann wird sich alles verändern, wenn es öfters Blackout gibt. Aber Rohöl der Nordseesorte Brent heute Mittwochmorgen über 130 Dollar. Die Erdgaspreise steigen rasant. Der Handel von Nickel musste gestern ausgesetzt werden in London, weil die Tonne Nickel über 100.000 Dollar gekostet hat. Weizen und viele andere Nahrungsmittel steigen ebenfalls. Die Stagflationsdebatte heizt sich wieder auf. Heute übrigens auch der stagflationäre Schock in unserer Printausgabe. Die Relevanz für die Anleger. Nun, wir haben Zentralbankwoche. Morgen kommt die EZB. Nächste Woche werden wir das FED hören. Die Notenbanker sind im Dilemma. Es ist eine Gratwanderung. Denn Stagflation heißt zum einen viel zu hohe Inflation. Um dem entgegenzuwirken, müsste man die Zinsen erhöhen. Andererseits Gefahr für das Wachstum natürlich auch durch den Krieg. Da müssten eigentlich die Zinsen auf dem Niveau bleiben, wo sie jetzt sind, oder sogar noch weiter abgesenkt werden. Es ist sehr wichtig, insofern, und das wird auch stark diskutiert, unabhängig zu werden von den Energielieferungen aus Russland. Atomkraft sind ein Stich- oder Reizwort. Und dann haben wir aber auch die erneuerbaren Energien. Und um darüber kurz zu reden, habe ich meinen Kollegen Peter Rohner ins Studio eingeladen und freue mich jetzt, kurz ein Gespräch mit Peter zu führen. Hallo Silvia. Hoi, Peter. Peter, du bewirtschaftest auch mit unser Eco-Portfolio, das unter dem Etikett Nachhaltigkeit läuft. Wie wirkt sich denn nun diese Preisrally Rallye von den fossilen Energieträgern auf die erneuerbaren Energien aus? Wie gesagt, Europa und der Westen sucht jetzt nach Alternativen zum russischen Erdgas und das führt auch zu einer Nachfrage natürlich nach erneuerbaren Energien. Und wir im, bei unserem ECO-Portfolio, wo wir eben einen, einen Fokus auf, auf klimaverträgliche oder Aktien mit, mit, mit einer positiven Klimabilanz oder Treibhausgasbilanz. Äh, Fokus äh, legen, da spielen eben diese, diese Titel auch eine Rolle. Wir haben derzeit eigentlich zwei klassische Solar- und Windkraftbetreiber da, dabei, das sind Orsted und Enkavis. Äh, Orsted aus Dänemark und Enkavis etwas kleiner aus, aus Deutschland. Und die haben letztes Jahr gelitten, äh, nach, dem, nach, nach dem Hype von 2020, sind jetzt aber auf einmal wieder gefragt, genau aus diesem Grund, weil zum Beispiel Deutschland bis 20, 2035 äh, nur noch äh, Strom aus erneuerbaren Quellen äh, haben möchte. Okay, dann sind die alternativen Energien jetzt auch im Aufwind. Aber kannst du kurz erklären, wie ihr überhaupt dieses Portfolio zusammensetzt? Was sind die Kriterien, die ihr anlegt? Ähm, das Eco-Portfolio ist eigentlich ein, ein ESG-Portfolio, wie es derzeit viele gibt. Aber wir fokussieren sehr stark auf das E, also das Ökologische. Also die Klimaverträglichkeit ist wichtig und wir suchen eigentlich darin Unternehmen, die entweder wenige Emissionen haben oder sich Mühe geben, glaubhaft, dass sie sie senken können. Und das sind nicht, das ist kein Cleantech-Basket, sondern da hat es auch sogar einen Bergbaukonzern drin, weil wir suchen auch die Besten von jeder Branche, also versuchen sie zu finden. Best in class also. Und bist du mit der Performance glücklich? Die ist, die ist eigentlich sehr erfreulich, vor allem das erste, das erste Jahr. Wir haben vor Mai 2020 begonnen. Das verlief sehr, sehr positiv. Und auch bisher, also das hat den SMI geschlagen, der ist auch sehr träge gewesen. Gegenüber dem US-Index konnte es nicht mithalten, ähm, auch, äh, zum Teil auch wegen der Währung. Ja, besten Dank, Peter, für deine Ausführungen. Danke dir. Nachhaltige Energien bleiben ein Thema, auch in der ganz langen Frist. Schauen wir uns doch noch mal kurz an, wie das die Leute auf der Straße empfinden. Ja, dass wir dann Alternativen finden finde, Also ich finde es ja, noch speziell, weil ich, ich bin auch nicht dafür, für die USA. Ich finde Alternativen in und das so ist ein großes Schweiz, also ich glaube, äh, ja, nur wissen Sie, dass das kommt weiter. Diese, diese, diese Situation, Krieg und so weiter, wie das wieder sich entwickelt, dass sogar die Obersten, die auch intelligent sind, können auch antworten, also ich kann auch. Unser Trading-Tipp. Jetzt möchte ich einen Valor vorstellen, den man unter der Rubrik Trading-Tipp wahrscheinlich nicht unbedingt erwarten würde. Und zwar handelt es sich um den Schweizer Rückversicherer Swiss Re. Swiss Re hat ein KGV von 10, das ist eher auf der günstigen Seite. Es hat einen sehr diversifizierten Ertragsfluss. Was uns aber ganz besonders gefällt bei Swiss Re ist die üppige Kapitalausstattung. Denn... Diese dicke Kapitaldecke sichert die Dividende und aus heutiger Sicht beläuft sich das dann auf eine Dividendenrendite von nahezu 8%. Vergleichen Sie diese 8% mit einem Coupon, den man auf einer Anleihe bekommt, dann erübrigt sich eigentlich äh, jeglicher Kommentar. Kommentare, die sich nicht erübrigen allerdings, hätten wir gern von Ihnen. Wie gefällt Ihnen das Format? Haben Sie Anregungen oder Wünsche? Damit wäre ich am Schluss angekommen. Bitte nutzen Sie die Kommentarspalte und wir hoffen, Sie nächsten Monat wieder begrüßen zu dürfen.